Ja, ich selbst durfte die eigene Studie auf dem diesjährigen ASCO-Kongress vorstellen, die Konzeptstudie, die Isatuximab, kombiniert mit Cafilzome, Blenalidomid und Dexamethasone, eine Studie für neu diagnostizierte myelom die ausschließlich Hochrisikopatienten einschließt, die definiert sind bei cytogenetischen Veränderungen. Und ähm, dieses quadrublet regime also aus einem monoklonalen CD38-Antikörper, mit einem Proteasome-Inhibitor, dem Immunmodulator und Examethason wird hier für sechs Zyklen eine Induktionstherapie gegeben, vier Zyklen einer Konsolidierungstherapie und die drei neuen Substanzen auch in der Erhaltungstherapie. Patienten, die sich für eine Transplantation eignen, bekommen dann auch noch die Hoftus mephalan therapie mit anschließender autologer Blutstammzelltransplantation. Wir haben hier auf dem ASCO die Daten der ersten 50 Patienten vorgestellt, die in die Studie eingeschlossen wurden. Und äh, haben hier auf die Ansprechrate während der sechs Induktionszyklen geschaut. Und wir haben gesehen, dass 100 Prozent der Patienten, das waren nur Hochrisikopatienten, angesprochen haben, also besser als eine partielle Remission oder eine partielle Remission oder besser erreicht haben. 90 Prozent der Patienten haben mindestens eine sehr gute partielle Remission, ein VGPR erreicht. Und 46 Prozent zu diesem relativ frühen Zeitpunkt, dann schon komplette Remissionen, schräg komplette Remissionen. Und wir haben 33 der transplantierbaren Patienten auch hinsichtlich der minimalen Resterkrankung untersucht und haben zu diesem frühen Zeitpunkt 20 MRD-negative Ergebnisse gesehen, also wo eine minimale Resterkrankung nicht mehr detektierbar war. Insgesamt hat die Studie jetzt im April alle 153 geplanten Patienten eingeschlossen. Wir werden natürlich kontinuierlich auswerten und auch die Daten vorstellen. Aber wir haben auch von den Kollegen gehört, dass es sehr ermutigende Ergebnisse sind, die wir gesehen haben und ähm, haben uns sehr äh, darüber gefreut, dass wir das hier vorstellen durften. Die Quadroble-Therapie aus isa KRD war sehr gut verträglich. Die haupthematologischen Nebenwirkungen waren Neutropenien. Etwas mehr als 30 Prozent der Patienten äh, höhergradig, wie wir sagen, also deutliche Neutropenien. Die Thrombozytopenien waren selten und ähm, mit 14 Prozent unter 50.000 Thrombozyten bezüglich der nicht-hämatologischen Nebenwirkungen haben wir auch äh, wenig schwergradige oder höhergradige Nebenwirkungen gesehen. Äh, was wir besonders ermutigend fanden, dass wir insgesamt äh, auch leichte, äh, mittlere Neuropathien nur in insgesamt 16 Prozent Patienten gesehen haben und das ist ja häufig ein Problem der Erstbehandlung bei Multiplan. Was die Kosten der Quadruble Therapie betrifft, das vermag ich nicht zu beurteilen. Wir sind die behandelnden Ärzte. Wir denken im Moment, dass diese Therapieform Standard werden soll, werden darf, werden wird, werden muss. Wir sehen hier erstmals die höchsten Raten für die Negativität für die minimale Resterkrankung. Wir wissen, dass sich dieses Ergebnis in ein verbessertes Überleben unserer Patienten transportiert. Und das gilt es ja zu erreichen beim Multiple Myelom. Und was dann was rechtfertigt, dürfen andere entscheiden. Wir denken, medizinisch ist es gerechtfertigt, äh, Behandlung wirklich in der Breite zu etablieren. Belantham-Massukotin ist eine Substanz, die zu den ganz neuen Konstrukten gehört, ein sogenanntes Immunkonjugat, also ein monoklonaler Antikörper, gebunden an ein Gift, an ein Zellgift. Und die Substanz wurde etabliert bei stark vorbehandelten Myelompatienten mit sehr ermutigenden Ansprechungen. Und in dieser Heute auf dem ASCO-Kongress vorgestellten DREAM-6-Studie ist dann die erste Kombinationstherapie veröffentlicht worden mit Bortezomib und Dexamethason. Und, äh, das war eine frühe Studie, das heißt, es wurde erstmal die Dosis gefunden, man hat gesehen, das wird vertragen. Man hat auch sehr ermutigende erste Ansprechraten gesehen, die mit knapp 80% Prozent über dem erwarteten Lagen, was man für Bortezomib und Dexamethason erwartet. Um, und man muss natürlich jetzt weitere Daten abwarten, aber es ist eine gute Botschaft, dass man das gut kombinieren kann, denn je mehr Patienten die Immunmodulatoren in der ersten Therapielinie, und das ist ja wichtig, dann sehr lange bekommen, umso mehr brauchen wir natürlich auch sehr wirksame Alternativen mit neuen Kombinationen und da ist das ein wichtiges Signal. Die Augennebenwirkungen sind etwas ganz Spezielles bei Belantamad Mafodotin. Das kann, sich eben, kann zu Hornhautveränderungen führen und das kann zu verschwommen Sehen oder unscharf Sehen oder ähm, verschlechtertem Sehen führen. Wir haben das kennenlernen müssen als Nebenwirkungen. Inzwischen gibt es sehr, sehr gute Augentropfenprotokolle, feste Regime und auch eine gute Begleittherapie. Ich selbst habe auch sehr viel Erfahrung schon mit der Substanz sammeln können und in der Regel kann man das sehr gut beherrschen. Und wenn ein Patient das bekommt, ist das auch in der Regel rückläufig. Wir haben das erst kennenlernen und damit umgehen müssen, aber denken, dass wir das sehr gut gelernt haben. Ja, die Turmalin-Studie hat Ixazomib gegen Placebo getestet. Wir kennen ja die Studie bei transplantierbaren Patienten nach Hochdosis Da ist sie ja auch schon publiziert. Und jetzt war das für die nicht-transplantierbaren Patienten, die nur über einen begrenzten Zeitraum ihre Erstlinientherapie bekommen haben und dann auch entweder Ixazomib als Erhaltungstherapie oder halt eben Placebo. Und die Gabe der Erhaltungstherapie mit Ixazomib ist ja eine Tablette, ein Proteasome-Inhibitor hat zur Reduktion des Risikos für ein Fortschreiten der Myeloma-Erkrankung um 34 Prozent gesorgt. Das war signifikant, statistisch. Und das ist ein wichtiges Ergebnis. Im Gesamtkontext ist das natürlich komplex, da die meisten Erstbehandlungen bei nicht transplantierbaren Patienten heute ähm, kontinuierliche immunmodulatorische Kombination mit monoklonalen Antikörpern sind. Und die Studie sicherlich noch in einer Zeit gemacht wurde, wo diese ganz neuen Therapien noch nicht zur Verfügung standen für alle Patienten in Europa. Also eine Studie, die man in einen gewissen Kontext einsortieren muss. Ob X mir tatsächlich zugelassen wird, weiß ich nicht. Das kann ich auch so nicht. Prophezei. Ähm, wir wissen, dass die Daten, obwohl es nicht direkt verglichen wurde, nach der Hochdosistherapie nicht so vergleichbar gut waren wie mit Reflimit. aber wir wissen auch, dass manche Patienten die Reflimit erhaltungstherapie nicht oder nur unzureichend vertragen, auch wenn das zum Glück wenige sind. Und wir wissen auch, dass nicht in allen Ländern die Remdesivir-Erhaltungstherapie verfügbar ist. Insofern wäre es schon wichtig eine Alternative zu haben, eben wie bei dem durch eine Zulassung stattgegeben wird, weiß ich zum derzeitigen Zeitpunkt auch nicht. Ja, die neuen Zellmodus, also CC 480, das wurde hier vorgestellt und auch iba sind im Grunde Fortentwicklungen von Thalidomid, Lenalidomid und Pomalidomid. Und nachdem man den Wirkmechanismus besser kannte, hat man noch gezielter Medikamente entwickelt, die noch besser dort anhaften quasi und ähm, daher zumindest theoretisch wirksamer sind, ohne zu mehr Nebenwirkungen zu führen, weil sie spezifischer sind. Und hier wurde jetzt die Studie mit CC480 vorgestellt, auch sehr frühe Daten, sehr ermutigende Ansprechraten mit Fast 50 Prozent der Patienten, die deutlich vorbehandelt waren hier und haben ein gutes äh, Verträglichkeitsprofil. Und das ist im Grunde die neue Generation, die jetzt da heranwächst. Ob die dann quasi, wir arbeiten jetzt schon lange, über zehn Jahre mit Lenalidomid noch länger mit Thalidomid ob diese Generation jetzt ersetzt wird, das muss sich jetzt zeigen und die entsprechenden Studien müssen durchgeführt werden. Ja, die Boston-Studie ist eine der randomisierten Studien, die hier vorgestellt wurde. war auch neues Medikament in Kombination mit, Bortes, mit einmal Dexamethasone. Einmalwöchentliche Bortezomib, gab ich hier gegen das bekannte zweimalwöchentliche Regime über acht Zyklen gefolgt von einmalwöchentlich im Standardarm. Und hier wurden Patienten ab dem, also erstes bis drittes Rezidiv eingeschlossen. Insgesamt etwa 400 Patienten, die randomisiert wurden und der primäre Endpunkt, progressionsweise überleben, wurde erreicht zugunsten der selinexor kombination Ein Vorteil von knapp 14 Monaten versus 9,5 Monate in etwa im Standardarm. Und das war statistisch signifikant. Und ähm, äh, das ist natürlich eine ganz wichtige Etablierung auf einer neuen Kombinationstherapie. Wir wissen, dass Selinexor Nebenwirkungen addiert das hat es auch getan, insbesondere Fatigue und auch Übelkeit. Aber wir wissen jetzt, dass mit dieser einmalwöchentlichen Gabe das wesentlich besser beherrschbar ist, als noch in der Zulassung US-amerikanischen Zulassung. Wir haben aber auch gesehen, dass durch diese einmalwöchentliche Kombination, die ja auch für den Patienten wesentlich einfacher ist, zum Beispiel Nebenwirkungen wie die periphere Neuropathie deutlich und signifikant reduziert werden, auch das ist eine wichtige Botschaft. Also auch hier wichtiges neues Regime für Patienten, die zum Beispiel in der ersten Therapie dann schon die ganzen wirksamen Therapien vielleicht hatten. Ja, wir werden heute in der Myologumsetzung gleich drei KT-Zellstudien und ähm, es ist nach wie vor eine Option, die sich jetzt zeigt, die ganz, ganz wichtig wird. und es waren wieder sehr ermutigende Daten und wir erwarten hier beim Myelom wirklich nochmal einen ganz wesentlichen Fortschritt durch die KT-Zell-Therapie. Und äh, wir müssen natürlich jetzt die großen Studien abwarten, wie wir sie schon beim Lymphom kennen, aber äh, wir sollten hier die Ermutigung durch ähm, die Daten, wie sie auch schon am Ersch wieder gezeigt wurden, jetzt äh, in, ja, mitnehmen und weiter ausbauen.